Wie sehr mögen Sie Ihren Partner im Moment? Sie meinen, das hängt ganz von Ihrem Partner ab, wie Sie im Moment zu ihm stehen? Das stimmt nur zum Teil. Der andere Teil ist, auf welches Verhalten Ihres Partners Sie sich konzentrieren. Nein, niemand kann seine Gefühle machen. Was Sie jedoch können, ist Bedingungen schaffen, damit positive Gefühle in Ihnen eher entstehen. In den Worten von Psychologin und Forscherin Lisa Feldman Barrett wir sind die Architekten unserer Gefühle von morgen. Wenn Sie sich mehr auf die positiven Verhaltensmomente Ihres Partners konzentrieren, wird es wahrscheinlicher, dass Sie positive Gefühle für ihn entwickeln. Das kann jeder bei sich selber bewirken. Wie, erfahren Sie auf meiner Internetseite couplecoaching.de